Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Herzlich willkommen zu euren Top-Tagen im Januar mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff. Der Januar geht überhaupt sehr schön los für euch, denn wir haben die beiden Liebesplaneten Venus und Mars in Harmonie zur Fische-Sonne stehen und das bis zum 18. Januar. Und da gibt es schon einige Top-Tage für euch, aber die besonderen zeige ich euch jetzt und das ist erstmal der Samstag der 6. Januar, da habt ihr den Mond im Partnerhaus und der macht sehr schöne Verbindungen zu den Planeten, die sowieso schon toll für euch stehen, nämlich zu Jupiter, dann auch zu Neptun und auch zur Venus und zur Sonne. Alles im günstigen Aspekt zur Fischesonne und ihr könnt euch aussuchen, wie ihr das nutzen wollt für eure Freundschaften hier im 11. Haus der Freundschaft, für die Liebe, für die Begegnung oder um Pläne zu machen oder vielleicht sogar für einen Kurztrip an dem Wochenende. steht alles für euch unter sehr schönen Sternen. Dann habe ich einen Top-Tag gefunden am 10. Januar und das ist ein Mittwoch und am Donnerstag, den 11., da aktiviert nämlich der Mond hier aus dem 9. Haus der Reisen heraus wieder den Harmonieaspekt zwischen Neptun und Jupiter sind also auch zwei sehr schöne Tage, vielleicht um Liebespläne zu machen, um über eure Zukunft mit eurem Herz allerliebsten nachzudenken oder auch mal um einen Reiseprospekt reinzugucken. Und es auch wieder gut für eure Freundschaften, vielleicht sogar für jemanden mit Einfluss, der richtig was Tolles für euch tun kann. Genau, und dann habe ich noch den Samstag, den 20. Januar. Das ist ganz toll für euch, um jemanden zu verzaubern oder jemanden in den, Kopf zu verdrehen hier, da steht nämlich der, der Mond bei euch im Zeichen zusammen mit Neptun, verstärkt nochmal eure Ausstrahlung und ähm, wenn ihr dann vielleicht ein bisschen launisch seid, das kann auch passieren beim Mond im eigenen Zeichen, dann wird sich aber herausstellen, dass man das einfach ganz süß und ganz toll findet und euch dann auch gerne zur Seite steht und dass Menschen eben auch sich zu euch hingezogen fühlen, um was Schönes mit euch zu unternehmen und es ist auch gut für kuschelige Stunden zu zweit.